Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, mit bürgerlichem Namen Norma Jean Baker, wurde am 1. Juni 1926 in Los Angeles als Tochter der ledigen Film Katharine Gladys Perlmore in Sohn geboren. Im Jahr 1946 wurde Monroes erste Ehe geschieden. 1948 erhielt sie bei Adventier Century Fox ihren ersten Filmvertrag. Da die Filmgesellschaft ihren Namen für nicht starfähig hielt, entschied sie sich den Mädchennamen ihrer Mutter, Monroe, anzunehmen. Als Vorname wurde Marilyn gewählt. Während ihres Zwei-Jahres-Vertrags entstanden jedoch nur zwei Filme, in denen sie in kleinen Nebenrollen zu sehen war. Columbia erhielt Monroe 1949 ihre erste Hauptrolle in Ladies of the Chorus, in dem sie auch sang Für weitere Arbeiten und ihren neuen Freund Johnny Hyde ließ sie sich an NASA und Kinn operieren Ab 1951 stand sie wieder für 20th Century Fox mit einem 7 jahres vertrag vor der Kamera Zahlreiche für diese Zeit typische Stoffe wurden nun mit Monroe verfilmt. Ihre erste Glanzrolle hatte sie 1953 in Niagara. Im selben Jahr feierte Monroe mit Wie Angelt man sich einen Millionär und Blondinen bevorzugt ihren internationalen Durchbruch, bei dem sie zum amerikanischen Sexsymbol avancierte. Obwohl sie die Hauptrolle spielte und die Streifen dank ihrer Mitwirkung Millionen einspielten, wurde sie wegen ihres schlechten Managements von 20th Century Fox mit der niedrigsten Gage für eine tragende Rolle bezahlt. Im Jahr 1954 heiratete Monroe den zwölf Jahre älteren Baseballstar Judy Maggio, der unter ihrem Erfolg und ihrer Popularität litt. Es folgten die Dreharbeiten zu Billy Wilderschick Komödie Das verflixte siebte Jahr, in der Monroes weißes Kleid vom Wind des U-Bahn-Schachts hochgeweht wurde, was seither zu den bekanntesten Bildern der Filmgeschichte gehört Ihre Ehe mit Di Maggio wurden noch im ersten Jahr geschieden. Monroe zog für ein Jahr von Los Angeles nach New York, um sich an den Actors Studios weiter in der Schauspielerei ausbilden zu lassen Dort lernte sie den Schauspieler Raleigh Strasbach und den Autor Arthur Miller kennen. Im Anschluss kehrte Monroe nach Hollywood zurück und stand für das Start vor der Kamera. Nach dieser Arbeit wurden sie erstmals lobend in Filmkritiken erwähnt. Mit der Unterstützung Millers, den sie 1956 heiratete. Gründete sie 1957 die Marilyn Monroe Productions, die kurz darauf der Prinz und die Tänzerin mit Laurent Olivier abdrehte. Ihr Gemütszustand verschlechterte sich und das zweite gewünschte Kind starb erneut bei einer Fehlgeburt, so dass sie sich kurzzeitig bei der Kinderpsychologin Anna Freud, der Tochter von Sigmund Freud, in Behandlung begab. Im Jahr 1960 entstand der Streifen Machen wir es in Liebe mit Yves Monroe, mit dem Monroe eine kurze Affäre hatte Zu dieser Zeit war sie bereits von Tabletten, die sie morgens aufputschten und nachts schlafen ließen, abhängig Die Folgen waren permanente Gefühlsschwankungen, Müdigkeit und Gedächtnisverlust Nachdem Arthur Miller eine Affäre zu einer anderen Frau eingestanden hatte, zerbrach 1960 auch diese Ehe und Monroe wurde von ihrer Analytikern in die Psychiatrie eingewiesen. Aufgebaut wurden sie in den folgenden Monaten von ihrem zweiten Mann Emma Über ihre Freundschaft zu Präsident John F., Kennedy, mit dem ihr ebenso ein Liebesverhältnis nachgesagt wurde, machte Monroe die Bekanntschaft mit dessen Bruder Robert F Kennedy. 1961 vollendete sie mit Miss Fitz nicht gesellschaftsfähig ihren letzten Film 1962 begannen die Dreharbeiten zu Something's Got To Give mit Dean Martin aber auch hierbei, wie schon in den vorangegangenen Arbeiten, war sie kaum imstande, ihren Text für wenige Minuten zu behalten und machte damit die Zusammenarbeit zur Nervenprobe aller Beteiligten Die Produktion Somethings Got to Gift blieb unvollendet. In der Nacht vom 4. auf den 5. August 1962 wurde Monroe von ihrer Haushälterin in Brentwood bewusstlos aufgefunden Marilyn Monroe wurde im Krankenhaus von Los Angeles in den frühen Morgenstunden des 5.